Der Schein trügt leider nur allzu oft. Wir glauben die Welt, um uns zu verstehen, aber wir sehen nur ihr Äußeres, wie sie zu sein scheint. Ich war einst genau wie sie. Ich glaubte an die Menschheit, die Zeitungen, Soap-Serien, Politiker und an Geschichtsbücher. Aber dann kommt der Tag, wo die Welt einem vor den Kopf stößt. Und dann muss man die Dinge sehen, wie sie wirklich sind. Ich heiße Lucas Kane. Meine Geschichte ist die eines gewöhnlichen Mannes, dem etwas Ungewöhnliches widerfährt. Vielleicht war es so vorbestimmt. Vielleicht weiß es mein Schicksal oder mein Karma oder sonst was. Aber eins weiß ich genau. Nichts wird mir so sein wie früher. Fahrenheit. Hallo, ich bin auch da. begann alles genau hier, wo auch sonst. New York, die Hauptstadt des Universums. Das Schachbrett, auf dem das Schicksal seine letzte Partie spielen würde. Ich war nur eine von vielen Figuren, die beliebig übers Brett geschoben wurden. Bis zu dem Abend, an dem mein Leben ein einziges Chaos wurde. Äh, uh, jo Leute. Hallo. Komm, sag was. Was habe ich getan? Ich wollte das nicht. Es war wie ein Traum. Ja, danke. ja, ja, das sagen sie alle. So, Leute, ich würde sagen, wir haben gerade einen Menschen getötet auf der Toilette, eines Diners in Amerika in New York City ich, ich muss hier weg, bevor jemand reinkommt. Wenn dieses Symbol oben rechts am Bildschirm zu sehen ist, wird er Fortschritt automatisch auf der Festplatte gespeichert. Okay. Danke. So, wir sollten jetzt gerade irgendwas machen. Äh ich weiß auch die Controls noch so ungefähr, denn wir spielen hier Fahrenheit. Indigo Prophecy. Also die, die Indigo Indigo Prophezeiung. Who knows? Äh, ja. Auf jeden Fall. Ein ziemlich altes Spiel von 2005 oder so. Äh, ich weiß nicht mehr genau wann das released worden ist. Äh, auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt gedacht. Das musst du wieder mal spielen. Wieso wieder mal? Weil nämlich damals... Habe ich das Spiel gehabt auf DVD. Ähm, und ich habe es gespielt. Und es hat furchtbar Spaß gemacht. Bloß, äh, Jo, mein PC war damals zu so schlecht, das äh, ausreichend zu spielen. Und dann habe ich die DVD verloren. Ja, wie toll ist das denn? Und jetzt, als es im Januar, glaube ich, äh, neu released worden ist. Äh... Außer Betrieb. Toll. Als es im Januar released worden ist, habe hab ich mir gedacht, äh. Das kaufst du. Okay. Blutspuren. Und das Problem, Problem hier ist. Und auch Wir haben nur begrenzt Zeit. Das ist toll. Yahoo. So. Erstmal. <lacht> Das habe ich jetzt nicht gemeint. Naja, egal. Auch nicht schlecht. Ach, ein Messer. Das Messer, das muss ich loswerden. Und ich als Hellseher wollte gerade sagen: Gleich kommt der Police Officer. Okidoki. Ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt. Wahrscheinlich habe ich irgendwas völlig Sinnloses vergessen. Naja, genau. Da drückst du nochmal drauf. Danke fürs Gespräch. Ich gehe jetzt. Kann ich hier irgendwie zahlen oder so? Ich habe mir nämlich was gekauft. Kann ich mit dem reden? Nice! Kann ich was für Sie tun, Sir? Oh Gott, in der Toilette. Ich... Ich, mich oh trifft mein da Gott. keine Schuld. Sie sollten sich etwas Wasser ins Gesicht spritzen, Sir. Das würde Ihnen sicher gut tun. Nice. Lil. Okay. Ich will ein bisschen Musik hören. Schöne Musik. Warte mal, hier mit dem Gast kann ich ja auch talken. Kann ich etwas für Sie tun, Sir? Ah, tut mir leid, ich, ich habe Sie mit jemandem verwechselt. Kein Problem. Oh. Soziale Interaktion. Ist doch immer wieder schön. Ich will mich hier hinsetzen. Sir, möchten Sie noch etwas? Nein, ich, ich, ich möchte nichts mehr. Danke. Erstmal TV schauen. Von und mit sich, die weit unter den das stimmt, es Auf ist ziemlich kalt Norden draußen, Norden habe ich gemerkt. Zu erwarten, und zwar der Hier die zu Temperaturen. Ja, die haben wir jetzt nicht mit mitbekommen, aber egal. Erstmal irgendwas lesen. Oh, okay. Interessant. Erstmal Zahlen. Wir wollen ja nicht gehen, ohne zu zahlen. Ach, ich kann mal noch was anlucken. Ach so. Ja, danke. Dann würde ich sagen, wir gehen mal und suchen uns äh, irgendeine Stätte wegzukommen. Okay, jetzt würde ich rennen, weil der Officer, der geht jetzt äh, in die Toilette und findet den Mann. Kann man dahin? Ja! Ich finde das cool, dass... Ja. Hallo, Herr Obdachloser. Ich finde das cool, dass man mehrere Kamerawinkel hat. Also, dass man den Police Officer und den da sieht. Und dass es jetzt wieder größer wird. Und ich hoffe auch, dass mit der Aufnahme klappt nicht, dass dann irgendwie schwarze Balken überall sind oder so. Das wäre eigentlich scheiße. Niemand verlässt das Lokal. Es wurde gerade ein Verbrechen begangen. Bitte bewahren Sie die Ruhe und warten Sie hier, bis die Polizei eintrifft und Ihre Papiere überprüft. Genau. Lade. Oh, wer kommt denn da daher? Was für eine Überraschung. Die Texturen haben sich wirklich verbessert. Also das Spiel hat ja damals schon nicht so top ausgesehen. Also es war nicht das top Grafikspiel. Aber jetzt das Remake ist schon ein bisschen besser. Also es tut mir auch leid, falls ich über die Dialoge äh, äh, labere. Äh, hier sind ja Untertitel. Es tut mir echt leid, habe ich gar nicht mitgedacht, dass ihr das vielleicht hören wollt. In meinen fünf Dienstjahren habe ich manche Leiche gesehen, aber trotzdem gewöhnt man sich nicht wirklich dran. Man lernt nur, damit umzugehen. Ich weiß noch heute nicht, ob es die Müdigkeit, die Kälte oder sonst was war. Aber ich erinnere mich genau an das ungute Gefühl, mit dem ich das Restaurant betrat. Als hätte ich bereits gewusst, dass diesmal irgendwas anders war. Und was mir gerade auffällt, hier ist eine Blutspur. Kann ich die nicht? Nee, kann ich nicht. Alles klar, McCarthy? Guten Abend, Inspektor. Ich habe auf Sie gewartet. Hallo, Tyler. Hi, Martin. Und? Was war los? Totschlag. Ich fand eine Leiche in der Toilette. Kurz bevor ich gehen wollte. Gibt es einen Verdächtigen? Kurz bevor ich die Leiche fand, ging ein Gast weg. Der Typ sprach mich an, er redete, wäre es Zeug. Von wegen, er sei es nicht gewesen oder so ähnlich. Lol. Wie <lacht> wurde der Mann getötet? Mit einem Messer, wenn ich mich nicht täusche. Aber das wird die Autopsie zeigen. An welchem Tisch saß der Verdächtige? Ah, er saß an dem Tisch da drüben. Ist das da drüben, die Bedienung? Ja, Kate Morrison. Sie kann Ihnen sicherlich helfen. Wenn Sie mir einen Rat erlauben, seien Sie behutsam mit ihr. Sie steht noch immer unter Schock. Danke für Ihre Hilfe, Martin. Es ist spät. Gehen Sie nach Hause, um abzuschalten. Wenn Sie nichts dagegen haben, warte ich, bis Kate auch gehen kann. Ich möchte Sie lieber nach Hause bringen. Ja, wenn dieses Symbol oben erscheint, dann können wir Charaktere wechseln. Ist das nicht toll? Wie in GTA, bloß vor ungefähr zehn Jahren schon. Ähm, Ja, und falls ihr euch jetzt fragt, was spielt er da überhaupt? Das ist Fahrenheit, ein interaktiver Film sozusagen, also so, ja genau so, wie ein interaktiver Film mit mehreren Enden. Was machen die da? Äh, jede Entscheidung in diesem Spiel, ihr habt schon gesehen, so äh, Dialogentscheidung kann das Spiel beeinflussen. Und zum Beispiel der Anfang, dass ich äh, mit Lucas Kane, das ist der Hauptcharakter, der den Mann getötet hat, dass ich mit dem Polizisten gesprochen habe, das hätte man nicht machen müssen. Man hätte auch einfach durch die Hintertür gehen können. Aber da ich das jetzt gemacht habe, hat der Polizist jetzt ihr erzählt, dass er wirres Zeug geredet hat. Das hätte er so nicht gemacht. Und das kann das Spiel sehr stark beeinflussen. Mal sehen. Und jetzt geht es darum, uns zu finden. Das heißt, wir spielen den, den Mörder und die Aufklärer gleichzeitig. Also finde ich ziemlich toll. Kann man hier Musik machen? Nee. Naja, dann würde ich mal sagen, wir sprechen mit der Bedienung. Nee, nee wir gehen zuerst. Hey Gerdit, zu hey Frank, alles klar? Hey Carla. Hey Carla. Und? Habt ihr was gefunden? Wir haben eine Menge Proben genommen. Sind so gut wie fertig. Wir haben nur noch auf euch gewartet, bevor wir die Leiche wegnehmen. Okay, lasst mal sehen. Also, ich muss sagen, dass der Remake hat das Spiel echt nochmal mal verbessert. Also, ist ziemlich vielen viel, ne, viel hochauflösendere Texturen, einfach so Detail Maps drüber gelegt und sowas wahrscheinlich. Und jetzt müssen wir den Tatort inspizieren. Hast du was gefunden? Könnte sein. Ich verstehe nur nicht. warum... Und rechts ich unten sieht man immer so ein so Gesundheitsmeter, mentaler weiß, Gesundheitsmeter, so Hirn-HP oder sowas, ähm, wie der Zustand der Person ist. Ich habe schon hat gesehen, angespannt, nervös. Damit muss er den Boden gewischt haben. Aber wieso? Dabei hätte er leicht überrascht werden können. Ja, das frage ich mich auch, wieso. Ähm, und wenn das zu weit runter geht, dann können wir entweder Selbstmord Brust, begehen oder irgendwelche Fehler machen und so. Herzen. Und ich spreche ich immer über die Wunder Dialoge. Und immer wenn die Dialoge fertig sind, höre ich auf. Das ist ja echt ein tolles Wunder. Kann man hier noch was mit ihr machen? Dann würde Kein ich mal sagen. Von Kampf. Das Opfer ist wohl überrascht worden. Wir wechseln Charaktere, weil mit ihm. Teiler können wir auch noch viel machen. Bloß wie geht das? Äh, was war das? Nee. Keine Ahnung. Achso. Was war was war das jetzt? Das war B scheinbar. Genau, das war B. <lacht> Entschuldigung für die kleinen Fails. Muss doch auch mal sein. Hier ja, Tür öffnen. Weißt du, ob die Familie Erstmal aufs Klo gehen. Ah, klar, ich verstehe. Ich Oha. Kann nicht. Geht nicht. mal ansehen. Komisch. Was? Der Täter hat weder die Kreditkarte noch die 100 Dollar Bargeld genommen. Hm. Er war anscheinend nicht auf Kohle aus. Das stimmt sogar. sonst noch was machen? Hier, Müll wühlen. Wenn hier nicht eine Gang rumrennt und blutige in Toiletten versteckt, glaube ich, ich habe die Mordwaffe. Super. Sag Garrett, er soll den Griff nach Abdrücken checken. Okay. Wenn ich jetzt nicht in den Mülleimer gewühlt hätte, hätten wir die Mordwaffe nie gefunden. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, die Mordwaffe zu verstecken. Ich habe nämlich das Spiel schon mal, schon mal durchgespielt. Aber das war vor ungefähr 10 Jahren und ich weiß überhaupt nichts mehr, also nur noch ungefähr. Und deswegen ist es so semi-blind, ungefähr. Ich glaube, in der Toilette hätte man es noch verstecken können oder so. Naja. Erstmal die Hände waschen. Ich glaube, hier Oha. am Waschbecken ist Blut. Der Mörder hat sich vielleicht noch gewaschen. Ja, vielleicht. Vielleicht. Schön. Hände trocknen. Hm, hm gibt es sonst noch was? Kann man noch irgendwas nachsehen? Sonst würde ich sagen, ich gehe mal. Und dann wechsle ich zu ihr und spreche vielleicht mal mit der Bedienung hier. Ich glaube, die Kala kann ein bisschen besser äh, mit Menschen reden. Kate? Ich bin Inspektor Carla Valenti. Ich leite hier die Untersuchung. Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, na klar. Arbeiten Sie hier schon lange, Kate? Es sind jetzt schon fast elf Jahre. Hier haben wir schon so gut wie alles gehabt. Obdachlose, Junkies, alles. Selbst die Kasse wurde mehrmals geklaut. Aber Mord? Noch nie. Armer John, er war so ein lieber Kerl. Kannten Sie das Opfer gut? John war ein Stammgast. Er kam jeden Montag, bestellte stets das Gleiche und gab ihm Trinkgeld. Was tat der Mann, bevor der Mord geschah? Er war bereits eine ganze Weile hier. Ich glaube, er las. Wie sah er aus, Kate? Glauben Sie, Sie könnten ihn mir beschreiben? Ich sah ihn doch nur ganz kurz. Ich glaube, er war durchschnittlich groß und relativ jung. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Hatten Sie den Eindruck, dass John und der Verdächtige sich kannten? Nein, das glaube ich kaum. Der Mann war bereits eine Weile hier, als John eintraf. Sie sprachen nicht miteinander. Nein, ich würde er sagen, dass Johnny nicht kannte. Wissen Sie, ob das Opfer Feinde hatte? Ob ihm jemand nach dem Leben trachten würde? John war ein ganz gewöhnlicher, netter Kerl. Ich wüsste nicht, warum ihm jemand Böses wollen würde. Was geschah vor dem Mord? War irgendetwas ungewöhnlich? Nein, es war eigentlich alles wie immer. Haben Sie etwas gehört, während John auf der Toilette war? Irgendwelche Kampfgeräusche? Oder Schreie? Nein, ich habe nichts bemerkt. Was haben Sie gesehen? Heute Abend waren kaum Gäste da. Unter der Woche ist es meist ruhig. Ich unterhielt mich mit Martin an der Bar. Ich hatte John nicht mal aufstehen sehen. Oh mein Gott! Sie müssen jetzt stark sein, Kate. Es ist ein ziemlicher Schock für Sie. Aber nur Sie können uns helfen, den Täter zu fassen. Meine Schicht war fast zu Ende. Ich plauderte mit Martin an der Bar. John stand auf und ging zum Toilettenraum. Denn man muss ihm gefolgt sein und muss sich dann rausgeschlichen haben. Denn ich sei noch nichtmals weggehen. Was geschah dann? Martin ging zum Toilettenraum und fand dann dort John! War Ihnen am Verhalten des Verdächtigen vielleicht irgendetwas aufgefallen, bevor er zur Toilette ging? Nein, warten Sie, doch. Jetzt fällt es mir ein. Ich hatte ihn nach einer Weile gefragt, ob er noch was möchte. Er antwortete nicht, sondern starrte nur ganz komisch vor sich hin. Also ließ ich's. Ich dachte mir, der ist vielleicht nicht ganz klar. Mein Gott, hätte ich gewusst. Glauben Sie, Sie könnten den Verdächtigen wiedererkennen? Das Gesicht vergesse ich nie. Sehr gut. Könnten Sie morgen auf die Wache kommen, um eine Fahndungskizze des Mörders zu erstellen? Klar. Ich werde alles tun, was Sie irgendwie weiterbringen könnte. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Kate. Ich hoffe bloß, Sie finden dieses Schwein. Solche Leute verdienen die Todesstrafe. Ich verspreche Ihnen, wir werden alles tun, um ihn zu fassen. Ja. Gehen Sie jetzt heim und ruhen Sie sich aus. Ich glaube, das war es dann Marvin auch bei dem Interview. Bleiben. Ich habe jetzt mal mein Mikrofon gemutet, damit ihr nicht die ganze Zeit dieses blöde Rauschen hören müsst. Naja. Ach ja, die arme Kate. Ist noch nie passiert Guten bei ihrem Diner. Naja. Solche Interview-Sessions, oder wie ich, das, ich weiß nicht, wie ich das nennen sollte, gibt es öfter in dem Spiel wenn wir als äh, hier die Detective spielen. Äh, ja. Ich wollte irgendwas sagen. <lacht> naja. Also ihr habt es gesehen, es ist ziemlich story basiert Wenn ihr es bis jetzt überhaupt sehen konntet. Naja. In, äh, eine ziemlich gute Story, Tyler, zumindest am Anfang. Draußen. Und wir gucken jetzt mal draußen. Haben wir gehört? gibt's hier irgendwas? Hm, ziemlich kalt hier. Oh, da sitzt ja jemand. Hallo, daher. Guten Abend. Oh. <lacht> Hallo Püppchen. Nicht gut aussehend, <lacht> der Mann. Was kann ich für dich tun? Verdammt kalt, ne? ne? zum Glück kann ich mich hiermit warm halten. <lacht> Uh, Wissen Schluck? <lacht> nee, nee, nee, nee, danke. In diesem Restaurant ist ein Mord geschehen. Sie haben nicht vielleicht irgendwas oder irgendwen gesehen? Ob ich was gesehen habe. <lacht> ich sehe gar nichts. Ich kümmere mich um meinen eigenen Kram. Hm. Okay, okay, dann gehe ich wieder. Sie sollten Mist. sich irgendwo aufwärmen. Und seien Sie vorsichtig. Hm. Komischer Typ. Kommt mir... ...Spanisch vor. Oder Chinesisch. Kommt drauf an. Hm. Das mit der Kamerasteuerung ist, Steuerung ist auch ziemlich witzig. Oh, guckt mal! Ein Alien! Medium Channeling. So weit vom Tatort entfernt, finde ich sicher keine Hinweise. Okay. Ich gehe besser wieder zurück. Hier muss man immer überall suchen. Also alles versuchen, was geht, um die maximale Beweisanzahl zu erhalten. Hier könnte überall was versteckt sein. Und ich weiß ja noch ganz genau, ich habe hier den, den einen Blutfleck gesehen. Ja, genau. Blutspuren. Der Mörder ist verletzt. Ja, deswegen haben wir auch Blutspuren äh, in der Toilette gefunden. Da haben wir uns nämlich die Arme... Äh, aufgeritzt. Dann würde ich sagen, nee, Musik nicht. Ich weiß nämlich genau, dass mir dann fünf, äh, Mentalpunkte abgezogen werden. Äh, mal mit denen sprechen. Hey, Garrett. Carla möchte, dass du ein, zwei Sachen überprüfst. Keine Sorge. Ich hab's dir aufgeschrieben, damit du bloß nichts vergisst. Ich oh, wir sind bereits, einfach zu bereits, dass Carla uns noch etwas wachhalten würde. Siehst du, fertig aus, Tyler. Ja, ich habe seit drei Nächten Bereitschaftsdienst. Du kennst mich doch. Wenn ich nicht genug Schlaf krieg, sehe ich schnell alt aus. Hm. Naja, ihr werdet ja gleich fertig sein. Ich werde du dir gleich fertig sein, Standard. Die ist imstande, alle bis zum Frühstück hier zu behalten. Jemand so dickköpfiges habe ich selten gesehen. Das stimmt, sie ist wirklich dickköpfig. Gibt es hier noch was? Äh, ja, Kaffee. Kaffee ist gut. Perfekt. Mm. Lecker Kaffee. Jetzt trinken. Trinken. So. Mm. Ah. Plus 5. Perfekt. Gibt's es ja noch was? Die Kasse, Fernsehen? Nee. Okay. Dann würde ich sagen, wir inspizieren, inspizieren jetzt das noch. Das haben Seltsam, wir nämlich Katja vergessen. Ah oh ja, die Textur ist auch toll. Hm. Unverständlich. Wie kann man denn ein Steak und Pommes liegen lassen? Wie geht denn das bitte schön? So, dann findet sie auch noch irgendwas. Da unten liegt ein Buch oder sowas. Genau. Ein Buch. Der, der Sturm, Sturm von Shakespeare. Shakespeare. Wenn das dem gehört, Würde ich niemals fertig lesen. Ist ein ziemlich Garrett, da anspruchsvolles liegt ein Buch. Dem Tisch. Buch. Auf Abdrücke. Geht in Ordnung. Anspruchsvoll. Gibt's hier noch was? Ist noch ein Telefon. Frank, überprüf alle Telefonate, die heute Abend hier rüber liefen. Geht in Ordnung, Carla. Nee, aber wir haben nicht telefoniert. Das hätten wir auch machen können. Stimmt. Hier gibt es so viele Möglichkeiten. Wir hätten so viel machen können. Dann würde ich sagen... Wir verlassen jetzt dieses Restaurant oder dieses Diner... Und ihr verlasst jetzt dieses Video. <lacht> ich schmeiße euch jetzt raus von meinem YouTube-Channel. Ähm, ihr habt es gesehen. Ein sehr interessantes Spiel. Ähm, ja, genau. Gibt es auf Steam für wenig Geld zurzeit. Sehr tolles Spiel. Natürlich Grafik nicht so toll. Das ist klar, das Spiel ist uralt. Aber jetzt die Remastered-Version mit neuen Texturen und neuen Effekten ich würde es mir ernsthaft kaufen also die Story ist am Anfang am Anfang ziemlich gut ich will jetzt nicht spoilern aber ich spoilere jetzt lieber nicht ähm, naja ich, ich kenne auch die Story nicht mehr ganz und deswegen habe ich es mir neu gekauft und wollte es jetzt hier let's playen damit ihr auch mal was anderes als Minecraft seht also dann würde ich sagen ich verabschiede mich hiermit von diesem Video und würde mich natürlich sehr stark freuen, wenn ihr wieder mal vorbeischaut. Einfach so. Okay. Dann tschüss.